Könnt ihr jetzt Bildschirm sehen? Liton, kannst du Bildschirm sehen auch, ne? Liton? Ja. Ja. Ah, ja. super. Okay. Ja, nochmal willkommen. So, also, kann ich hier das so breit machen? nochmal willkommen äh, zu unserer präsentation der ist so das ist unsere firma und zwar und äh, hier ist auch äh, ganz andächtig äh, geschrieben dass äh, die präsentation alle was hier äh, gesagt wird ist äh, sollte kopie von der präsentation wird auch unter der Zustimmung der Firma äh, weitergegeben. Sozusagen, die Kopie oder Aufzeichnung sind mit der Erlaubnis, sollten mit der Erlaubnis der Firma. Und zwar äh, hier haben wir Dr. Linda der Gründer. Der ist 1993 gegründet. Und zwar was ist hier der Ziel von Dr. Lin hier? Sein Ziel ist also diese verbreitet, also Gesundheit Menschen helfen, ihnen helfen gesund zu bleiben, ihnen helfen gesund zu werden. Und auch diese äh, finanzielle Freiheit zu schaffen. Weil es alle, es gibt keinen Mensch in der Welt, der äh, arm sein sollte. Na? Alles ist möglich. Und das ist unser Ziel und auch, also Ziel von unserer Gründern, und das geht auch an uns, äh, die Geschäftspartner von der SN. Und zwar. Ja, aber hier man sieht schon also die, die, die Aufzeichnungen, Zertifikate, die er erworben hatte. Und er als Doktor weltweit, die sind, sind nur ein paar hier, was wir hier von ihm sehen können. Wie gesagt, die Firma wurde 1993 gegründet und, und die Hauptsitz, der Hauptsitz ist in Malaysia. das hier, und zwar äh, man sieht äh, von also von Umsatzinformationen was an jahresumsatz aber ist nicht aktuell es ist äh, so dieser umsatz ist äh, schon gestiegen sozusagen und äh, hier ist äh, mein liebling sozusagen wo ich äh, immer gerne wo, wovon ich immer gerne spreche weil es, es ist auch was sehr wichtiges und wichtig für alle Menschen. Warum? Das ist unsere Warum. Das ist Warum von der ist Na, weil äh, im, im Leben, wenn man kein Ziel, kein Ziel hat, man man ist auch orientierungslos. Und äh, Konzept von der ISN ist ist äh, das also wie es hier steht. Der gesamte Prozess von Anbau bis Marketing, also entspricht dieser Qualitätsstandards muss äh, angehalten werden. Äh. Das heißt, alle werden von nur, nur von der Firma, die Produkte werden nur von der Firma, keine zweite Firma oder Geschäftspanner, der die Produkte äh, produziert wird oder äh, bearbeitet oder verarbeitet wird. Alle werden von der Firma selber äh, angearbeitet, von, äh, von der Herstellung bis, zur, also bis zum Verkauf und Lieferung zu, zu den Kunden direkt. Es gibt keine Dritte, die es uh, wissen, etwas uh, manipulieren oder was uh, ändern werden. Und eine zweite so ist uh, dieses One World War Marketing. Jeder, jeder von hier, jeder, jeder Geschäftspartner hat die Möglichkeit, weltweit nur mit einer äh, Partnernummer weltweit äh, ein passives Ankommen zu generieren. Also weltweit können wir die, diese Geschäft machen. Es gibt keine Grenze. Ne? Es ist auch eine, die von Vorteile hier, kann man von zu Hause wählen um Geschäft machen. Und hier eine von Konzepten und Prinzipien und warum von der ISN Also sozusagen, dass die Firma es dieses Weltnetz, Gesundheit für die ganze Welt. Weil die Menschen, es gibt Menschen, die diese Informationen brauchen, benötigen. Und das ist unser Ziel hier als Geschäftspartner. Alle Menschen weltweit diese Informationen zu geben, Gesundheit, äh, so ihre Gesundheitszustand, diese Informationen zu geben. Ne? Dass äh, es ist möglich, gesund zu werden, gesund zu bleiben. Und nur es gibt Menschen, die davon noch nicht wissen. Ja, warum der ist in? Es gibt drei sehr wichtige Punkte diese Stabilität, Premiumprodukte, ja, solide Möglichkeiten, ja, Geschäftsmöglichkeiten. Ja, von Qualität her oder Stabilität. Wir haben hier eine hundertprozentig schuldenfreie. So. Schuldenfreie. Das ist eine Firma, wie gesagt, weltweit kann man hier Geschäft machen. Es gibt keine Grenze. Alle Länder, man braucht nur äh, Erlaubnis von dem Land und dann kann man auch Geschäft dort machen. Und auch die Produkte her, ja, jeder, kurz zu dem Punkt kommen wir auch nachher, weil es hier steht, wie hier steht. 180, in 100 Ländern momentan sind wir aber es, es kann noch mehr mehr und mehr mehr verbreiten Oder verbreitet werden und zwar ist hier so zu, zu den produkten äh, fangen wir nur mit kaffee an alle menschen weil sagen wir nur deutschland wenn wir hier deutschland nur deutschland konzentrieren fast äh, sagen wir, fast 90% von Menschen hier trinken Kaffee jeden Morgen und Kaffee, unser Kaffee ist sehr gesunder Kaffee, ne? sehr gesunder Kaffee, mehr Gründe noch Menschen den Kaffee, diesen Kaffee anzubieten. Ja, und ja, es, ja, es steht ja ja Qualität von Produkten, wir haben äh, Produkte, die also von Qualität hier ist einzig, kann ich sagen, einzigartig Qualität. Nicht zu vergleichen zu den anderen. Ich bin selber ähm, überzeugt, oder ich, ich kann auch ähm, davon bestätigen, dass, äh, dass es wahr ist, ne? Solide Geschäfte. Und, und von daher, es gibt keine, ähm, sagen wir es gibt keine Werbungkosten es gibt keine Werbungskosten, es gibt guter Werbung Werbungkosten sind sind ähm, wie kann ich sagen werden wegfallen warum weil wir selber sind sind selber äh, Werbung anhand von Ergebnissen anhand von äh, von unserer Zufriedenheit empfehlen wir weiter. Wir machen keine Werbung äh, am Fernseher, sondern wir sind überzeugt, dass diese Produkte gut sind und empfehlen wir weiter. Und, äh, und von daher es ist es auch genug für uns. Und es gibt Bonus, nicht nur Vergutungsplan, es gibt auch Bonus, Star Bonus, ganz verschiedene verbuchtungspläne wie man hier passive ankommt, als hoff, als hoff äh, Beruf oder hof äh, oder neben, nebenbei wie ich momentan das mache. Oh ja echte wer äh, hier steht äh, der punkt hier echte äh, gewinnung äh, beteiligung also die Firma macht auch so diese echte äh, Gewinnbeteiligung an Geschäft allen an allen Geschäftspartnern. Das kann ich euch ähm, ganz detailliert in unserem nächsten Meeting äh, zeigen. Hier wir haben wir sehen hier das ist äh, die Fabrik die äh, äh, eine der Fabriker, aber hier ist Hobbit, das ist Hobbit in Malaysia man sieht schon, dass uh, die Fabrik ist, uh, wo die Natur sauber ist. Es gibt keine entgiftige, sagen wir, Luft. Und das ist auch eine Aspekte wichtige Aspekte, wo man auch uh, beobachten kann oder als Wert legen kann, dass uh, die Produkte werden auch hergestellt wo keine wo ganz sauberer saubere luft ist ne? saubere luft und das ist es das, das ist uh, diese ganodelle man sieht schon wie das uh, bearbeitet verarbeitet wird ja und es ist ja unten ganz detailliert, wie das äh, bearbeitet wird, wie das verarbeitet wird. Ansonsten, das können wir ganz detailliert in unserem nächsten Meeting ähm, ganz detailliert darüber nochmal stick, äh, Punkt zu Punkt ähm, besprechen. Und hier sehen wir die Produkte sind von Qualität super. Es gibt keine, es gibt keine, ich kann sagen, wir haben keine Konkurrenz, weil es unsere Produkte sind einzigartig von Qualität hier. Ja, und von daher, es ist, äh, es, es hilft uns, Geschäft weiter schneller zu verbreiten weil es alle Menschen brauchen, was gut ist. Unser Organismus, jetzt in Pandemiezeit, alle brauchen nicht nur Vitamine, gesunde Ernährung na, und das ist, was wir, was wir hier haben. Nahrungsergänzungsmittel, Nahrungsergänzungsprodukten, Naturprodukten, die alle Menschen helfen ihre gesundheit besser zum besseren punkt zu bringen ja. und nächste man sieht ja die die eine von von von produkten die selbst ganz detailliert während wir auch zu unserem nächsten meeting punkt zu punkt produkt zu produkt was sind diese nahrungsergänzungsmittel wie können diese Nahrungsergänzungsmittel äh, uns helfen, unser Immunsystem zu schützen, uns besser zu fühlen. Und hier, und, äh, hier haben wir eine ganz äh, Beschreibung von was Ganoderm ist, wie, wie Ganoderm uns helfen kann, aber ein, ist eine, eine von den Produkten, die wir äh, haben. Und nicht nur diese Nahrungsergänzungsmittel, wir haben auch Getränke und hier sieht man, alle brauchen Getränke und von daher, es gibt hier nicht zu viel zu erzählen, sondern wer wirklich, was Gesundheit ist bedeutet und ist hier auch einfach willkommen. Na? weil wir reden nicht von, ähm, von etwas, was der Mensch nicht braucht, sondern wir reden von Produkten, die die Menschen brauchen, zum Leben. Und wer gerne leben musste, ist bei uns hier äh, willkommen. Und ist auch ähm, ganz schnell, und wird wir auch äh, sein Geschäft, also sein Geschäft auch ganz schnell äh, starten sozusagen. Ja, wir haben hier Kaffee, es gibt verschiedene Kaffee und Getränke, Säfte in äh, verschiedenen und es gibt auch Tee, einige sagen ja, ich trinke keinen Kaffee, ich trinke... Äh, äh, es gibt alle mögliche und dies, diese alle helfen uns, weil es alle enthalten äh, ganoderm extrakt so. die sind ein von denen sind diese natur äh, nahrungsergänzungsmittel rezi nächste, nächste meeting ähm, werde ich da ganz detailliert was äh, wobei diese produkte uns helfen können ja was kann und weil da sind zwei verschiedene einmal rg und einmal gl und spirulina ist auch dabei also ganz tolle produkte die wir allen menschen ganz, ganz laut sagen, predigen oder sagen einfach weiterempfehlen. ich von daher ich, ich, ich nehme die jeden tag und ich weiß auch wie gut sie sind Sie für unser Organismus sind. So. es gibt auch nicht nicht nur Nahrungsergänzungsmittel, es gibt auch Produkte und ähm, ja fangen wir auch so mit Zahnpasta an. Zahnpasta braucht jeder, jeder, jeden Morgen oder am Abend. Von daher nur mit Zahnpasta können wir auch schon unser Geschäft gut rangehen und äh, und menschen weiterhelfen weil ich, ich selber ich benutze diese diese produkte und ich weiß wie gut sie sind wie gut sie uh, in unserer körper tun und von daher ähm, es lohnt sich alles auch mein ziel dass alle davon wissen und auch für, ja, für Frauen oder Männer, weil es, äh, alle brauchen diese sauberen Körper sauber halten oder Reinigung von unserem Körper, wir haben auch so eine Kosmetikabteilung sozusagen und auch alle sind äh, von, äh, von Qualität her sehr bedeutsam, wie wir gesagt haben, ist das äh, äh, Konzept von der ISN Qualität ist, äh, ich kann sagen, dass das endlich äh, was an Qualitätsprodukt steht hier als erste Priorität sozusagen, weil die sind auch man wird die nirgendwo ähm, finden es sind auch keine Produkte, die man auch so in, in Apotheke oder in der finden wird, also wird, sondern durch äh, Konsum von uns selber und von unseren Kunden werden wir weltweit ähm, diese Informationen weitergeben. Zum Punkt, was an was bedeutet diese solide oder wie, welche Möglichkeiten gibt es hier? Ähm, werde ich ganz kurz diese Seite gehen. Welche Verdienmöglichkeiten man hier hat? Oder chance Es gibt ganz viele, wie ich vom Anfang gesagt habe, es gibt ganz viele Möglichkeiten hier passive, entweder passive Ankommen zu generieren oder oder als Haupt sagen wir, wenn man sagt, okay, das musste ich äh, in meinem Leben, weil es gibt hier keine Grenze, nur die Person selber, wir selber äh, markieren die Grenze, bis wo, wie lange, wie tief wollen wir unser Einkommen haben, wie viel Geld. Ja. Ist auch sehr wichtig, empfehlen alle äh, immer kurzfristige Ziele, zu schreiben oder langfristige ziele zu schreiben also wenn wir kurzfristige ziele schreiben wir sehen sofort die ergebnisse das motiviert uns und langfristige können auch da sein ne? und von daher Okay. Von daher so. Und dann ähm, hier ähm, zu, zu der Seite werden wir zu Ende. Und zwar, ähm, ja, es gibt diese zehn Wege, äh, wie man hier passive Ankommen, passives Ankommen äh, generieren kann. Also da sind diese sind 10 IOCs, oder zehn Wege ja, das, wäre, das erste wäre diese IOC Na, IOC ist so wie auch hier in Deutschland so wie eine Torte wie eine Torte, das hier in verschiedenen ähm, in verschiedenen Teilen in verschiedenen Stücken verteilt Und dann zweite ist Einzelhandelspane und auch es gibt dritte Form, wie man ein passives Ankommen generieren kann, ist Gruppenbonus. Wenn man eine Gruppe bildet, dann bekommt man auch extra ähm, Gewinnung dadurch. Drei, äh, vierte ist äh, Startgruppe. Also, so Startgruppe. ist heilen. es gibt auch beim Starten bestimmte Ziele zu erreichen, da bekommt man auch Bonus. Also von daher für die nächste Meeting werden wir Punkt, Punkt bis äh, diese zehnte Stufe von Gewinnung hier davon ähm, besprechen. Ich werde jetzt Ende mit der Bildschirmaufteilung. So.